Ach, Mensch, Mario. Jetzt schlaf doch nicht die ganze Zeit, du Kleiner. Ja, und damit willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ähm, ja, im letzten Part, wir haben tatsächlich gar nicht mal so viel geschafft. Wir haben einen geheimen Stern gemacht und die Schwimmlandgalaxie angefangen. Und da gibt es auch noch einen neuen Stern, der sehr interessant ist. Denn Wir sehen, es ist wieder ein Fragezeichen-Stern, aber diesmal ist das Fragezeichen grün. Warum das denn? Ja, das werden wir jetzt erfahren, warum das so ist. Das hat nämlich einen ganz, ganz guten Grund. Oh, ja. Super, ist schnell weggeskippt. Ich weiß gar nicht, ob die mir jetzt noch was Neues gezeigt hätten, weil es ist halt ein geheimer Stern. Und ähm, ich habe eigentlich eine Idee, wo es ähm, wo der Stern sein könnte. Und zwar, wir haben ja hier unter Wasser auch eine Röhre, in der Glaskugel eine Röhre gesehen. Ich denke mal, da geht es dann weiter. So, fixt er mich schon an. Hallo? Ja, jetzt fixt er mich an. Ach, die schaffen gar nicht so einen weiten Weg, die Torpedos, oder? Ja, doch, ganz knapp. Ja und es saugt Wasser ein, ja, super. Äh. Komm schnell bevor ich sterbe. Ähm, hallo? So, okay. Es ist halt geklappt. Und jetzt sind wir auf der Unterseite des Planeten, sehe ich gerade. Cool. Sehr, sehr cool. Äh, was machen die? Okay, das sind keine Wolffarmen, die sind einfach nur optisch Ach du Scheiße ja das, das haben wir getan und dann sehen wir schon einen grünen stern eingeschlossen oh mein gott bitte haut mich nicht runter ich, ich, ich weiß nicht ob das schlimm ist wenn ich runterfalle ja wir müssen ja einfach wie schon ähm, beim megabein eine ein, ein, ein Kugel will hier rauf lenken. Du, du, du, du, du, du. Bam. Und da haben wir es schon geschafft. War jetzt nicht so ultra schwer. Aber ja, oh mein Gott, ich wäre beinahe noch am Elektro gestorben. Das wäre. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Und wir landen bei Rosalinas. Das hat sicherlich was, was miteinander zu tun. Grundsache aus der Marinefestung. Und die Galaxie ist komplett. Ah, sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Power-Sterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Alles klar. Ja, wir haben jetzt nicht nur... Große Powersterne von den Bossen oder ganz normale gelbe oder goldene Powersterne. Sondern auch grüne Powersterne. Aber was genau heißt das denn? Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Um das Tor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Ja. ähm, Ihr kennt ja die Galaxien, die wir schon gesehen haben, und zwar Testball. Äh, Test Surfen und Test ähm, Blase heißen sie. Und die alle kriegen offensichtlicherweise, wie ich auch schon innerhalb des äh, Let's Plays erwähnt habe, noch äh, schwerere Versionen. Und die Originalgalaxien heißen halt auch einfach nur Test. Also, ja, wenn wenn, wenn eine, eine Galaxie Test heißt, heißt es, ist es natürlich auch logisch, dass eventuell auch eine schwere, Ga schwere Galaxie dazu kommt. Und ja, das sind diese ähm, Challenge-Galaxien, die durch die grünen Powersterne freigeschaltet werden. Und ähm, wir hatten drei verschiedene Challenges bisher. Und der eine grüne Lume hat es auch gesagt, zwei weitere Wächter fehlen, also zwei weitere grüne Sterne im Laufe des Spiels gibt es noch. Und äh, die sind anders als in Mario Galaxy 2. Also, ich, ich weiß, dass ich hab mal Galaxy 2 nicht weit gespielt, also ich habe mal in Galaxy 2 weit gespielt, aber nicht bis zu den grünen aber ich weiß, dass die äh, schon anders sind und auch deutlich weniger oder deutlich mehr in Galaxy 2 sind. Ähm aber wie genau das war, weiß ich gar nicht, weil ich habe halt so weit nicht in Galaxy 2 gespielt. Aber egal, ähm, die Galaxy haben wir fertig, wir können aktuell nichts machen, also würde ich sagen, schauen wir uns eine neue Galaxie an. Oh, die Phantom Galaxie. Uh, daran habe ich sehr schlechte Erinnerungen. Und zwar mit Kometen. Also jetzt noch nicht, aber mit Kometen hatte ich sehr, sehr schlechte Erfahrungen und Erinnerungen noch. Ja. rette Luigi aus dem Spukhaus. Ach du Scheiße. Ah, oh, Luigi, hast du. hast, hast du jetzt Luigi's Mansion. Du hast Luigi's Mansion 3 gespielt, oder was? Und bist jetzt. Im Weltall hast hast einfach eine Menschen angenommen, die du gewonnen hast, sowas. Du, lern, du lernst einfach nicht aus deiner Vergangenheit, Luigi. Man sollte nicht immer jede Menschen annehmen. Oh hey, Captain Toad. Oder so, Toad, einfach nur. Wir haben Luigi in dieser Galaxie geortet. Hoffentlich ist er nicht von einem Geist gefressen worden. Hoffen wir nicht, aber ich glaube nicht, dass Geister jetzt wirklich gerne Klempner fressen. Die wollen die eigentlich eher nur, ja... B bisschen ärgern und, und Schaden zufügen und töten. Aber nicht unbedingt essen. Vielleicht würde Buhu auch, um das zu schaffen, auch Luigi essen? Keine Ahnung. Egal, ähm, das Thema ist ein bisschen weird. Also äh, lassen wir es lieber. What the fuck. Worüber man in Mario Galaxy so reden kann. <lacht> uh. Wir sind der Luigi's Mensch und wir haben... Coole, coole... Geistermusik und wir haben ein bewegendes Licht und das Licht ja, das killt wunder wunderbar die ganzen Geister. Und ich glaube, wir müssen die hier alle killen, also alle Geister in dem Raum. Also, es wird sicherlich noch mehr geben. Vielleicht, ja, Oh, der hat sogar der hat sogar einen Schlüssel, das hat man gesehen ganz kurz. So, wenn man die anschaut, dann nähern sie sich einem nicht, das ist ja bekannt. Ja, und der Idiot geht einfach ins Licht rein. Er, er ist zu dumm. Ja, sorry, das hast du verdient. Ich, ich finde, ich der Soundtrack ist so gut. Ich, will, ich, ich erwähne es zu so oft, ja, ich weiß, um, dass das Soundtrack so geil ist, aber... Es ist, ist, ist, also ist halt echt eine der schönsten Soundtracks und vor allem passend zum Spiel eine der schönsten Soundtracks aus Videospielen, die ich so kenne. Und dementsprechend fällt es mir schwer, das nicht immer wieder zu erwähnen. Weil es halt einfach so gut ist. Aber ja, ich, ich, ich versuche es nicht hundertmal zu erwähnen. Ähm... Was? War das das da? Okay. So, der letzte Splitter war hier. Du, du, du. ey, beweg dich nicht! Das fällt dir ein. So und raus geht's hier aus dem Menschen. Mhm. Ja, es geht nicht raus, aber wir sind immer noch am Menschen selbst. Oh. Und hier müssen wir einen whisky sprung machen. Oh, das sieht ja verdammt interessant da unten aus. So mit äh, Stacheln. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht hin. Oh Luigi, hilf mir! Äh, warte, man konnte auch irgendwie ähm, in Ego-Perspektive gehen mit der Kamera. Naja, auf jeden Fall, Luigi, wir helfen dir, keine Sorge wir sind doch wir sind doch die mario Bros. und auch mal schön dass wir dich treffen luigi ich meine wir haben dich doch nie gesehen in dieser in diesem ganzen abenteuer leider oder besser ich weiß es nicht je nachdem ob man luigi mag ist anscheinend in Geistersprache geschrieben verdammt das heißt wir können nichts machen und da haben wir ein schönes upgrade und zwar den Geisterpilz. Du bist ein Geist, Mario. Um unsichtbar zu werden, schüttel doch die v Ja. Da kann man wunderschön... ...durch Wände gehen. Äh, warte, ja. Äh. Lesen wir es mal. Es ist ja in Geistersprache. Drücke als Geist, wiederholt A, um zu schweben. Und schüttel die v um zu verschwinden. So kannst du auch durch Gitter schweben. Ja, das, was ich gerade erwähnt habe, das wird dann hier schon... Klärt, warte, ist da oben was? Oh, lol, lol. Ah, so kommt man an das One-Up. Cool. Ähm, ja, Dankeschön. Du, du, du, du, du, du. Ja, einfach so durchs Gitter durch. Hm, hm, hm, hm. Ja, und die, ich weiß gar nicht, greifen die anderen Ge Geister uns an? Ne, die lieben uns, stimmt ich war mir nicht ganz sicher wie das nochmal war ein geist ah. ja Luigi hält uns für einen geist aber das können wir ganz ändern indem wir einfach das machen was wir schon gelernt haben und zwar geister mit licht und dazu stellen auch wir und schon sind wir wieder mario Ah, bruder jetzt ein bisschen ja eigentlich ich habe die toast aus den augen verloren es war einfach furchtbar. Aber ich, ich habe einen Power-Stern gefunden. Siehst du? Ich bin doch zu etwas <lacht> zu gebrauchen. Ach du Scheiße, Luigi. Du, du, du, musst, du musst nicht so in Selbstmitleid und, und äh, Sinnlosigkeit äh, schwelgen. Was heißt schwelgen? Schwelgen ist ein bisschen zu positiv. Ähm, du, bist nicht, du bist nicht sinnlos, Luigi. Keine Sorge. Aber danke für den Power-Stern, den du gefunden hast. Du... du. It's me, Luigi oder was hat er gesagt? Das war super. Wir sind wieder bei Rosalina. Die besuchen wir sehr oft in letzter Zeit. So, ah, willkommen zurück. Da drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powerständer suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schaut doch mal bei der Garage vorbei. Ja, da hinten ist die Garage. Bei den Toads. Und was ich halt schön finde, auch ähm, im Laufe des Spiels füllt sich so langsam auch tatsächlich das komplette Raumschiff. Das ist doch echt schön. Hm, hm, hm. So, reden wir mal mit dir. Bruder, du suchst noch nach Porschen, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ein... Äh, wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich einen Brief versprochen. Ah, ja, okay, danke. Also, es gibt noch Sterne in der Eierplanet-Galaxie. Aber ich glaube, die kann ich tatsächlich erst kriegen, wenn Luigi mich darüber also informiert mit dem Brief. Also, ist das jetzt was anderes? Also, wir gucken mal, ob es einen Kometen gibt. Nee, es gibt keinen Kometen. Das heißt, wir können jetzt einfach weitermachen. In der Küche. Dü, dü, dü, dü. Oh, nicht runterfallen. Das, das wollen wir doch nicht. Uh, Speedrun Strats. Nee, eigentlich nicht. So, ähm. Machen wir direkt weiter in der Phantom-Galaxie. Und schauen, was es da noch alles so Schönes zu erleben gibt. Und zwar Buhu wettläufer Oh, hm. Ja, ich. Die Erinnerungen. Wobei es sind keine schlechten Erinnerungen. Zumindest bei der Mission habe ich jetzt keine schlechten Erinnerungen. Ich weiß, das Spiel ist schon alt, aber ich will ungern... Ich will, ich, ich habe kein Problem damit, was zu sagen, was schon, was später noch im Spiel kommt. Weil das Spiel halt so alt ist und... Alt ist. das ist halt jetzt schon 13 Jahre eigentlich alt und... Das ist krass. Und ähm, ja... Ich will ungern so viel sagen, weil es könnten halt echt Leute geben, die das Spiel noch nicht kennen. Deshalb will ich nicht alles sagen. Weil ich möchte euch auch noch, auch noch ein bisschen diesen Überraschungseffekt lassen, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Und ich kenne das Spiel halt, weil ich schon oft gespielt habe und oft durchgespielt habe zu 100%. Na? <lacht> du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ja, es ist mir recht. Natürlich. Also, dann auf geht's. Wir machen jetzt tatsächlich ein Wettrennen. Und zwar müssen wir die Sterngreife nehmen und als erstes am Ziel ankommen. Und ich glaube, der nimmt sogar ein paar Abkürzungen, was echt gemein ist. So ein bisschen. Das Wichtigste ist eigentlich immer, schön in, ähm wie heißt das, Bewegung zu bleiben. Immer wieder neue Sachen antippen, an an so schnell es geht. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich in den Sternenring hätte gehen sollen. Ob der mir nicht sogar ein bisschen Zeit bringt. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob das schlau ist. Keine Ahnung. Aber wir sehen ja 45, äh Oh mein Gott, bitte nicht sterben. Wir sehen ja 1,30 ist die Zeit und, ähm ich glaube, das ist auch die Zeit, die er selber fliegt. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben es wir haben gut geschafft. Und ich dachte, ich hätte den T Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Power Stern. Ja. Auch ein auch ein buhu wettläufer hält sich natürlich an die sportlichen Regeln. Und gibt mir den Power Stern. Vielen, vielen Dank. Warte, was sagst du? Hä? Nehme ihn und verschwinde. Ja, ja gerne. Also ich habe nichts was mich hier hält. Aber vielleicht werden wir irgendwann mal eine Re Re Revanche haben, wer weiß. Wir landen schon wieder bei Rosalina, wie, wie oft noch heute? Das ist das dritte Mal beim dritten Stern. So. Mario, ich bin der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Und es ist Luigi. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das wurde, hilft dir, mich zu finden von Luigi. Und da ist ein Briefkasten, Luigi. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit Luigi's Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, ja, ähm, das kann man im Wie-Menü. im in, in, in, wie, wie heißt es? Im Wie-Menü, wenn man die wie startet, in dem äh, Tageslog äh, einsehen, wo auch drin steht, wie lange man ein Spiel am Tag gespielt hat, findet man tatsächlich dann auch Luigi's ähm, Brief mit dem Bild. Was sehr interessant ist. Bei ingame sieht man das Bild, glaube ich, nicht mehr. Ja, und wir gehen natürlich jetzt zur Airplane Galaxy, weil... Wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Ähm... Oh, sorry für den Lag. So, in der ersten Mission gibt es dann wohl den Stern. Und wir sehen hier... Ja, wir sehen... Also ich wusste auch so, wo es ist und das ist auch relativ bekannt wo das ist weil es ist halt eine der ersten szenen die man im spiel halt tatsächlich sieht weil es eigentlich ist es ist halt die allererste galaxie das ist das erste mal wo man selbst so richtig richtig richtig frei in der mission war und ja dementsprechend ist es nicht so schwer also hey luigi man konnte ihn auch in der im vorspann sehen ah, du hast mich gerettet aber auf dich ist eben verlass, bruderherz du willst ein paar aufstellen oder den habe ich gewonnen hier Gib dem mir den einfach direkt. Echt jetzt? War, da, war das echt so einfach? Okay. Das ist dann sehr. It's the me, Luigi. Das ist dann doch überraschend einfach. Ich dachte, da käme jetzt noch irgendwas. der. Mai, ich dachte so, der äh, sagt mir jetzt da und da geht's lang und dann mach ich nur eine Mission. okay. Luigi im Eiersternhaufen. Und. Die, und Tatsächlich, diese Galaxie ist immer noch nicht komplett. Ich glaube, die, Eier, Eier, äh, nee, die Eierplanet-Galaxie in dem Spiel ist mit Abstand die Galaxie mit den meisten Sternen im gesamten Spiel. Ich glaube, die hat sechs, sieben Stück oder sowas. Na komm, einen Stern können wir auf jeden Fall heute noch machen. Ich meine, wieso nicht? Ah, na komm, lass das. Ähm, hallo, ich möchte hier schnell hoch. Tü -tü. So und dann können wir noch Phantom Galaxie die dritte machen und damit mehr oder weniger die Galaxie abschließen. Hm. Und was ist die letzte Mission? Äh, Welt als und der Geisterboss. Ja, ein doch sehr bekannter Boss aus dem Spiel. Ich bin überhaupt einer der bekanntesten und er ist sehr, sehr cool. Das kann ich euch jetzt schon mal so verraten. Wenn ihr den Boss noch nicht kennt. So. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Ich habe gehört, Luigi wurde von dem Monster halt drüben gefangen gehalten. Gefangen gehalten? Oder wird noch gefangen gehalten? Falls ja, Luigi, ich habe dich eben... Ich habe ich hab dich heute schon... In, in, in 20 Minuten habe ich dich jetzt schon zweimal... Gerettet, was soll das eigentlich? Ich meine, eben kam er ja auch nicht mehr darunter, wie er selbst gesagt hat. Von dem Haus und ich meine, naja, wenn er das nicht schafft, dann schafft er halt nicht viel. Sorry, Luigi. Äh, ja, ich glaube, es ist nicht so schwer zu sehen, wo es weitergeht. Oh, lol, tot schüttelt die Remote um schwarze Geister umzuschleudern. Wenn sie etwas treffen, dann explodieren sie. Oh ja, das ist das ist verdammt cool. Es ist verdammt cool, diese Mechanik. Ich finde das mega cool, weil äh, es ist halt nochmal was anderes. Man kriegt erstens schwarze Geister, was irgendwie komplett zum Kontrast steht, mit äh, den weißen beruhs Und weißen sie funktionieren halt komplett anders als vermutlich Sternteil geben oder sowas. Und sie funktionieren halt komplett anders. In einer Art Geschoss, aber was? Oh, <lacht> Alter, die Spinne des Todes. Das war der dümmste Tod ever, glaube ich. Im Projekt der mit Abstand dümmste Tod. Und ja, das war kein Tod, Tod oder Tod. Hä? Ah, immer, immer diese Tod, Tod, Tod und Tod Verwechslung. Das ist ja gar kein Kürbis, das ist einfach nur ein Gumba, der Halloween feiert. Ganz offenkundig. Und weiter geht's. So, und ich glaube, diesmal muss... Ich sterbe gleich. der halt fucking gleich oh mein gott das das war das hätte gerade echt tief gehen können ähm, ich hole mir mal ein paar ja genau das wollte ich ein paar ähm, münzen für mein leben und so einfach geht es ja beim die sache ist man kommt nicht wirklich raus das finde ich auch sehr interessant, diesen Planeten, dass man davon aufgehalten wird. Und da ist sogar noch mal einer. Diesmal landen wir sogar einer... Oh lol, cool. Leute, an den Planeten erinnere ich mich gar nicht. Das ist, ich glaube, das ist das einzige Mal im Spiel, dass das vorkommt. Und ich finde das tatsächlich eine coole Idee für einen für einen einzigen Planeten der einfach mitten in der Mission ist. Das ist sehr, das ist echt nice. Was einem wieder einfach mal auffällt, wenn man das Spiel nochmal spielt. Das ist krass. Ja, wir, wir hätten uns gerade. Ähm. Ein One-Up oder ein Sechs-Leben-Pilz können, aber. Ich verzichte drauf. Es ja, ist vielleicht sogar noch ein bisschen spannender für euch. Ja. Wir haben hier das Phantom. Was schön Stein auf uns wirft. Und wir sehen die neu eingeführten. Schwarzen. Ja, Bomben-Buhus schwarzen Bombenboost. Die werden jetzt schön genutzt, denn die müssen wir gegen ihn verwenden. Und die volle kann er gegen sein, was auch immer da hauen. So dass er dann verreckt. Ich mag den Boss, der ist sehr, sehr cool. Aber auch verdammt schwer, muss man sagen. Ja, und jetzt kommt er mit seiner Faust. Erinnert ein bisschen an diesen... Ähm Erinnert ihr euch an Super Mario Odyssey? Am ähm, Sandkönigreich. Das ist das, das große, das, was man am Anfang, relativ am Anfang trifft. Das ist das zweite ähm, Königreich in Mario Odyssey. Wenn ich mich nicht irre. Oder war es das dritte? Nein, ich glaube, es war das dritte. Es war das dritte, sorry. Oh, ich wusste gar nicht, dass man die schon beim Schleudervorgang ähm, greifen kann. Es sieht halt echt aus, so, als ob ich eventuell sterbe. Oh verdammt, ich bin mitten hier drin gelandet. Was nicht so nice ist. Äh, ja, die Sache, ich, ich brauche halt unbedingt zwingend ähm, Buhus, sonst wirkt das nichts mit dem Angriff. Aber man kann das natürlich auch gegen seine Hand verwenden, ja, benutzen um uns anzugreifen. Aber ja, ist jetzt eigentlich egal was man davon jetzt zerstört. Das wichtigste ist einfach, dass man ihn so hier angreift. Sein, seinen, seinen eigenen Körper angreift. Ja, und das war jetzt relativ einfach, also. Oh. Nehmen wir doch gerne mit. Cooler Boss nochmal auf jeden Fall zum Abschluss des Partes. Und. Ja. So nice. Und ich glaube. Also. Wir haben jetzt aktuell keinen Stern für den nächsten Part, den wir machen könnten, bevor wir die Küche abschließen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und wir haben ein Drittel der gesamten Sterne im Spiel. Das ist auch interessant. So nach, so nach, ja, das ist der zehnte Part, oder? Schon nice. Ähm, ja, im nächsten Part werden wir dann wohl sehr sehr wahrscheinlich das nächste Mal äh, wieder, ja, den Boss einer einer Kuppel besuchen. Und ihm hoffentlich auch die, äh, den Arsch was holen. Ja, tolle Ausdrucksweise. Hm. Ja, aber komm, warum nicht? Ähm, ja, <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ähm, schreibt mir, oder was auch immer für eine Uhrzeit bei euch ist. Und schreibt mir nicht einen Kommentar, oder was auch immer. Auf jeden Fall, es freut mich, dass dir das Video gefallen hat und du bis hierhin geschaut hast. Und bis dann, ciao. Euer Rocky, bis zum nächsten Mal.